Herzlich willkommen zum Smarter entwickeln Podcast, heute mit dem Thema Lean Startup und die Time to Market. Vor einem Monat habe ich über Lean-Prinzipien gesprochen und wie diese sich je nach Bereich, in dem sie zur Anwendung kommen, ähneln und doch unterscheiden. Und während die Prinzipien noch ähnlich sind, so ist spätestens bei den Tools wenig Ähnlichkeit vorhanden und das Ziel der Tools ist teilweise je nach Bereich sogar genau das Gegenteil. Es gibt diese Persönlichkeiten, die ein Geschäft nach dem anderen aufmachen. Und ich rede hier nicht von einem Klamottenladen nach dem anderen, sondern ein Unternehmen nach dem anderen. Und diese Unternehmen unterscheiden sich häufig ziemlich voneinander. Ich finde das spannend. Wie kann jemand ein Unternehmen nach dem anderen gründen und dabei erfolgreich sein, während andere noch nicht einmal ein Unternehmen auf die Beine bekommen? Was gibt es da für Muster? Was nehmen diese Menschen als Erfahrung von einer Runde zur nächsten mit? Ich finde das spannend, weil ich hier Strukturen sehe, die wir nutzen können, um erfolgreicher zu werden. Nun ist eines ziemlich klar. Bei allen Strukturen, die wir finden werden, es handelt sich mit Sicherheit nicht um eine Fabrik. Also nicht um eine Fabrik im üblichen Sinne. Nur um Ihnen mal ein Bild zu geben. Eine Brezelfabrik. Ein Teigling nach dem anderen kommt aus der Maschine raus und wandert in den Durchlaufofen. So arbeitet ja kein Entrepreneur. Wenn der eine neue Firma gründet, hat er die alte vielleicht schon wieder verkauft und gar keinen Zugriff auf die Ressourcen. Oder er hat die Firma zwar noch, die alte, baut das neue Unternehmen aber eigenständig auf. Dafür gibt es viele Gründe. Einer ist zum Beispiel die Möglichkeit zu verkaufen. Die würde unser Unternehmer ernsthaft erschweren, wenn er die Firmen zu sehr verknüpfen würde. Ein anderer ist, dass die Unternehmen sehr unterschiedliche Zwecke verfolgen und teilweise auch sehr unterschiedliche Kulturen haben und auch brauchen aufgrund ihrer Zwecke. Würden die Themen eng aneinander liegen und die dafür notwendige Unternehmenskultur sehr ähnlich sein, so könnte der Unternehmer das ja auch unter einem Dach machen. Macht er nicht, gerade weil hier eine Trennung auch aus der Sache heraus sinnvoll ist. Was der Unternehmer mitnimmt, sind seine Erfahrungen. Vielleicht sehr wenige Schlüsselmitarbeiter, aber vor allem nimmt er seine Dienstleister mit. Zulieferer, Berater, Helfer, das Büro für Lohnbuchhaltung, der Steuerberater, die Rechtsanwältin und so weiter. Nur stellt sich hier die Frage, ob das das Erfolgsgeheimnis der seriellen entrepreneure sein kann. Man nimmt die richtige Auswahl an Zulieferern und Dienstleistern und schon klappt das Geschäft. Wohl kaum. Aber was ist denn das, was der serielle Entrepreneur mitnimmt, was ist der Trick? Sie wollen verstehen, was das Erfolgsgeheimnis ist, ich auch, also bohren wir da mal rein. Vielleicht schauen wir uns erstmal ein Geschäft an und analysieren, was unser Entrepreneur dort macht. Eine Firma, eine Unternehmung, Neugründung, aus dem Nichts, nur eine Idee, ein Blitzen in den Augen des Unternehmers, noch keine Kunden, kein Umsatz, kein Produkt, nur eine Idee. Was macht der Unternehmer zuerst? Was ist sein größtes Risiko, seine größte Herausforderung? Was muss er in den ersten Wochen und Monaten machen? Was wird der Unternehmer denn gefragt? Von der Bank zum Beispiel, haben Sie schon einen Businessplan? Und wenn er einen hat, woher wissen Sie, dass die Annahmen aus dem Businessplan stimmen? Was passiert, wenn die Annahmen und Zahlen nicht stimmen? Dann kann es sein, dass das Unternehmen scheitert. Und das möchten Sie doch haben, bevor Sie Ihr halbes Leben und das ganze Geld in das Unternehmen gesteckt haben. Kurz, Sie wollen eine schnelle Rückmeldung. Auf Neudeutsch heißt das Fail Fast, scheitere schnell. Fail Fast schallt es schon seit vielen Jahren von den Dächern. Wer nicht scheitert, war nicht mutig genug. Und wer nicht schnell genug auf der Klappe liegt, war nicht schnell genug. So einfach und kompakt kommt das aus den Soundbites, den Tonschnipseln heraus. Und Fail Fast ist schon fast Religion geworden. Überall gibt es Fuck-Up-Days, bei denen jeder eingeladen ist, von seinen schönsten Scheitern zu erzählen. Das ist sicher lustig. Und es gibt keine reinere Freude als die Schadenfreude. Nur... Das macht doch keinen Sinn. Das Ziel eines Unternehmens ist doch, Erfolg zu haben und eben nicht zu scheitern. Und die Geschwindigkeit, so nützlich sie auch manchmal sein mag, ist ganz klar kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Was ist also auf dem Weg zu den Worten Fail Fast, die da auf dem goldenen Kalb stehen, verloren gegangen? Es geht nicht ums Scheitern, es geht um Erfolg. Und Sie haben Erfolg, wenn Sie ein Produkt haben, das vom Markt angenommen wird. Wenn das Produkt zur Nachfrage im Markt passt, Produktmarktpassung oder Englisch Product-Market-Fit. Es geht also darum, aus der Idee ein Produkt zu machen, das vom Markt angenommen wird, für das der Markt sie bezahlt. Es geht um Produktentwicklung und über das Thema haben wir hier im Podcast schon ein paar Runden gedreht. Und wenn Sie hier schon ein paar Episoden zuhören, dann kaufen Sie mir den ab. Smart entwickeln ist der Schlüssel für eine leistungsfähige Produktentwicklung. Wie entwickeln Sie die richtigen Produkte für den Markt? Sie setzen sich mit den Kundenanforderungen auseinander? Und statt eine große Liste zu machen von Eigenschaften, die alle gleichzeitig erfüllt werden müssen, Sie kennen diese Best-of-Liste, ne? die besten Eigenschaften der Konkurrenz, der billigste Preis, die beste Performance, Bla-Bla-Bla. Also, statt der Best-of-Liste schauen Sie sich an, womit der Kunde Geld verdient und messen alles an diesem einen Maßstab. Wie immer, das gilt in der Investitionsgüterindustrie, wo Ihre Kunden mit Ihren Produkten selber Geld verdienen wollen. Und an diesem Maßstab können Sie dann alles messen. Und sich die entsprechenden Umrechnungskurse bestimmen, mit denen Sie Ihr Verhalten und das Ihre Mitarbeiter lenken können. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Und wie geht schnelle Produktentwicklung? Auch darüber haben wir schon einiges diskutiert. Sie sind schnell, wenn Sie kleine Projekte machen. Lieber mehrere kleine Projekte als ein großes. Denn, denn der Markt entwickelt sich weiter, während Sie sich in den Elfenbeinturm einschließen. Also wollen Sie so häufig wie möglich das Feedback haben, dass Sie noch auf dem richtigen Pfad sind. Hier sind Lean Startup und Smarter entwickeln deckungsgleich. Es geht darum, sich immer wieder das Feedback zu holen. Kleine Projekte und vor allem nur so viele gleichzeitig machen, wie sinnvoll geht. Und die Zahl ist eher klein. Eins ist eine sehr gute Zahl, wobei die Zahl nicht für alle Projekte steht, sondern für die Zahl der Projekte in einer Phase. Eins in der Projekt- und Produktdefinition, eins in der Funktionsklärung, eins in der Konstruktion, eins in der Beschaffung, QS und eins im Fertigungsanlauf. Gerne auch weniger. Warum? Damit sich die Projekte nicht gegenseitig die Ressourcen streitig machen. Sie können das auch erreichen, indem Sie die Projekte abstützen auf einem Prozess. Der Prozess Definition, Konstruktion, Stammdatenanlage, Beschaffung, Erstmusterprüfung, Anbauprobe, Prototypenbau und Erprobung ist so ein klassischer Prozess, der für ein typisches Projekt in der Investitionsgüterindustrie für jedes Teil durchlaufen wird und dadurch hundertmal bis wenige hundertmal pro Projekt durchlaufen wird. Nur, wie werden solche Prozesse gemanagt? Nutzen Sie die Werkzeuge des Prozessmanagements, um Ihre Projekte von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Ein gutes Beispiel für das schlanke Management von Prozessen ist die Fertigung. In der Fertigung geht es nämlich darum, immer wieder das gleiche Produkt zu fertigen. Oder Mitglieder einer Produktfamilie zu fertigen. Und auch in der Einzelfertigung gilt es, die Zeichnung genau umzusetzen. Keine Abweichung erwünscht, also wird alles getan, um so stabil wie möglich durch den Prozess zu kommen. Stabil auch auf die Zeit bezogen, also wer ein Teil braucht länger als geplant. Das bringt den ganzen Tag durcheinander. So eine Fertigung ist kompliziert und sie vernünftig zu managen ist ebenfalls kompliziert. Viele Dinge müssen zusammenkommen, damit eine Maschine gefertigt werden kann. Das braucht entsprechende Management-Werkzeuge. Nur, was sind denn optimale Werkzeuge? Wie sieht eine gut gemanagte Fertigung aus? Kennen Sie den Unterschied zwischen einfachen Problemen, komplizierten Problemen und komplexen Problemen? Kennen Sie das? Es gibt Probleme, bei denen alle Beteiligten auf die gleiche Lösung kommen. Diese Lösung ist ist zudem noch gut verstanden und wird von den eigenen Leuten beherrscht oder kann für kleines Geld eingekauft werden. Andere Probleme sind so kompliziert, dass sie sich erst nach längeren Planungen erschließen. Hier wird ein großer Overhead-Aufwand getrieben, um sie zu beherrschen und bei manchen Problemen funktioniert das und bei anderen Problemen überhaupt nicht. Was ist da los? Was ist Ihr Ziel? Ihr Ziel ist es, den Kunden zufriedenstellen. Ihr Ziel ist es, Ihrem Kunden das zu geben, was er braucht. Das ist ganz einfach als Unternehmen, es gibt da Kunden, die haben ein Problem, das sie gerne gelöst haben wollen. Sie wollen das Kundenproblem lösen. Und das wollen sie nicht nur einmal machen, sondern mehrfach. Es geht nicht darum, einmalig etwas auf die Beine zu stellen, sondern darum, auf jeder Skala wiederholt das Richtige zu tun. Kontinuierlich das Richtige zu tun, einen Prozess aufzubauen, der ihnen dabei hilft, kontinuierlich das Richtige zu tun. Einen Wertstrom zu erzeugen, einen kontinuierlichen Fluss von Wertschöpfung. Sie wollen... Kontinuierlich Werte schöpfen. Und das Ganze natürlich wirtschaftlich sinnvoll, also ohne Verschwendung, kein Handgriff für die Katz. Und das sowohl aus Menschenachtung, ne, niemand arbeitet gerne für die Mülltonne, als auch aus ökonomischer Notwendigkeit. Hier gibt es keinen Konflikt. Sie wollen keine Verschwendung haben. Und mit diesen drei Prinzipien für den Kunden im Fluss und ohne Verschwendung sind wir im Herzen von Lean angekommen. Diese drei Prinzipien sind die Basis, auf der bei Lean alles aufgebaut ist. Wenn Sie die Beispiele zurückgehen, dann fällt Ihnen etwas auf. Jede Stufe hat ihre eigenen Herausforderungen, jede Stufe hat ihre eigenen Charakteristiken. Und Sie werden mir zustimmen, dass für den Kunden im Fluss und ohne Verschwendung die Konstanten sind. Und worin bestehen die Unterschiede? Manchmal ist das Problem einfach. Dann lässt es sich auch einfach lösen. Das Cinefin-Modell hat für einfache Probleme folgende Definition. Die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung sind für alle offensichtlich. Nicht nur bekannt, sondern Sichtbar. Damit gibt es wenig Streit über das Problemverständnis und die anzuwendenden Problemlösungen. Hier ist die Domäne von den bewährten Praktiken, Best Practice, im Konzern sehr beliebt. Im Modell ist hier noch die klassische Herangehensweise Sense, Categorize und Respond, also spüren, einordnen und reagieren. Dies können viele Leute gut und fühlen sich hier wohl. Wenn ein Problem kompliziert wird, dann haben wir es nicht mehr mit offensichtlichen Problemlösungen zu tun, Ursache und Wirkung sind eng miteinander verknüpft, aber wie ist nicht sofort offensichtlich. Also muss hier eine Analyse oder Untersuchung her. Sense, Analyze und Respond. Also spüren, untersuchen, schrägstrich analysieren und reagieren. Dies ist die Domäne des klassischen Projektmanagements und von Six Sigma und ähnlich Methoden. Also Methoden, die eine Analyse- und Planungsphase haben. Die Lösung wird am grünen Tisch für die Zukunft festgelegt und dann abgearbeitet. Nach der Analyse gibt es keine Überraschung mehr. Wenn das schief geht und wir keine Ursache-Wirkungsbeziehung mehr ableiten können, sondern diese nur experimentell erfassen können, dann sind wir im Bereich der komplexen Probleme. Komplexe Probleme haben zwar eine Ursache-Wirkungsbeziehung, sie ist aber der Analyse nicht zugänglich. Alle Probleme, die sich mit dem Menschen auseinandersetzen, sind komplex. Dazu gehört auch die Frage, ob der Markt ein Produkt annimmt oder nicht. Komplexe Probleme lassen sich nur schlecht von Projektmanagementmethoden abdecken. Zumindest müssen Sie sich auf viele Überraschungen und Planänderungen einlassen. Auch Methoden wie Six Sigma scheitern an komplexen Problemen, weil die Methode dafür nicht gemacht worden ist und auch nicht gut funktioniert. Die Vorgehensweise hier bei komplexen Problemen ist Probe, Sense und Respond, also Versuchen, Spüren und Reagieren. Wenn Sie die Lösung nicht theoretisch herleiten können, die ursache wirkungsbeziehung aber existiert, dann müssen Sie diese experimentell ermitteln und können dann bei Erfolg die Lösung skalieren. Große Konzerne haben mit diesem Stochern im Nebel Probleme. Sie wollen planbare Jahresziele, runtergebrochen nach Quartalszielen, Planabweichungen zeugen von Inkompetenz. So lösen sie keine komplexen Probleme. Sie dürfen sich Zeit nehmen für Versuche und vor allem einplanen, dass auch etliche Versuche nicht von Erfolg gekrönt sein werden. Der komplexen Problemlösung ist eine gewisse Unzuverlässigkeit auf der Zeitschiene angeboren. Und diese Unsicherheit lässt sich auch nicht mit noch so viel Projektmanagementmethoden beherrschen weil sie in der Natur der Sache liegt. Wenn keine Lösung abstrakt abgeleitet werden kann, dann kann auch kein Projekt aufgelegt werden, das einfach abgespult werden kann. So einfach und doch so schwer magenliegend, Magen liegend, weil es gegen die bisherigen Sicherheiten verstößt. Jetzt kennen Sie das Cinefin-Modell in seinen Grundzügen, zumindest sofern wir sie hier brauchen. Komplex ist nicht einfach nur eine Steigerung von Kompliziert, sondern eröffnet eine neue Klasse der Projekte, die dann auch wieder einen eigenen Lösungsansatz brauchen. Ich habe hier ein schönes Beispiel für Sie. Topfschlagen, der Kindergeburtstagsklassiker. Niemand, noch nicht einmal Menschen, die 30 Jahre im Konzern sozialisiert worden sind, kämen auf die Idee, an Topfschlagen mit Projektmanagementmethoden heranzugehen. Also es geht, aber es wäre gelinde gesagt bescheuert. Und jedes kleine Kind kann und weiß das besser. Projektmanagement hieße hier nämlich, sie bekommen die Augen verbunden. Der Topf wird versteckt und sie planen sich den Weg zum Erfolg. Also planen Sie erstmal geradeaus zu kriechen, um an die Wand zu kommen, von dort dann im Uhrzeigersinn am Umfang entlang und dann streifenweise über die Fläche. Das können Sie gerne mal ins Wettrennen machen, Ihre ganze Konzernerfahrung gegen ein fünfjähriges Kind. Wenn Sie das Thema machen, dann steht es am Ende 10 zu 0 für den Nachwuchs. Warum? Weil Ihr Kind instinktiv eine bessere Problemlösungsstrategie anwendet. Es dengelt mit dem Kochlöffel und hört auf das Geschrei der anderen Kinder und lässt sich dadurch in sehr kurzen Feedbackschleifen leiten. Abstrakt gesprochen, was sind die Erfolgsgeheimnisse einer guten Strategie fürs Topfschlagen? Erstens, Sie dürfen glauben, dass der Topf da ist. Sonst lohnt es sich ja nicht zu dengeln. Zweitens, Sie müssen dengeln, sonst treffen Sie den Ko Kochtopf nicht. Drittens, Sie müssen sich bewegen. Den Kochlöffel mehrfach an einer Stelle auf den Boden zu schlagen, macht kein neues Ergebnis. Viertens, Sie müssen zuhören und Feedback aufnehmen. Und fünftens, Sie dürfen das Feedback in Ihr Verhalten einbauen. Wer schneller dengelt, besser zuhört und schneller krabbelt. Der gewinnt. Ihr komplizierter Projektplan ohne Feedback ist dieser Strategie hoffnungslos unterlegen. Warum probieren wir trotzdem immer wieder komplexe Probleme mit Projektmanagementmethoden zu erledigen? Weil es für ein paar Leute das einzige ist, was sie können. Weil wir selten die Probleme so klar verstehen wie das Topfschlagen und weil wir Menschen eine Komfortzone haben, in der wir uns am wohlsten fühlen. Und weil das Umfeld von der Leistungsbeurteilung angefangen über das Berichtswesen bis zu den Erwartungen von einem anderen Modell ausgeht. Von einem komplizierten Weltbild eben, in dem sich alles planen lässt. Wenn Sie sich je gefragt haben, warum Startups immer Kringel um Großkonzerne laufen und Konzerne gerne eigene Inkubatoren aufbauen, indem die eigenen Regeln abgeschwächt sind oder außer Kraft gesetzt werden, dann sehen Sie jetzt klarer. Sie verstehen, dass Sie mehr als Projektmanagement für komplexe Probleme brauchen. Sie verstehen jetzt auch, dass Sie die richtigen Strategien anwenden dürfen. Die Problemlösungsstrategien nämlich, die zu Ihrer Problemcharakteristik passen. Gehen wir doch einfach mal durch die Beispiele durch. Fertigung löst ein kompliziertes Problem. Sehr viele Rädchen greifen ineinander und müssen sich gemeinsam drehen, damit die Maschine leise und kontinuierlich tickt. Es gibt eine Menge zu tun und zu koordinieren, damit die Maschine geräuschlos läuft. Und wir kennen das alle, so richtig geräuschlos bekommt das keiner hin, weil in diesem komplizierten Räderwerk doch immer etwas schief geht und gerade gerückt werden muss. Die Fertigung ist ein Umfeld, in dem die Zusammenhänge kompliziert sind, aber noch nicht komplex oder chaotisch. Vor allen Dingen in einem Umfeld, das schon einige Zeit Lean praktiziert, sind die Prozesse so klar und sichtbar, dass es übersichtliche Ursache-Wirkungsbeziehungen gibt. Wenn hier ein Teil fehlt, dann steht dort das Band, dann fehlen hier an der Ecke die Teile und so weiter. Meistens nicht offensichtlich, also nicht einfach, aber klar genug, dass die Lösung abstrakt geplant werden kann. Ja, es ist mir schon klar, in einer reinen Werkstattfertigung, in der einzelne Teile vom Computersystem durch verwinkelte Routings geschleust werden, ist die Situation eher komplex. Also, die Klarheit der Ursache-Wirkungsbeziehung bricht zusammen. Es kann nicht mehr gut vorhergesagt werden, was bei einer Terminverschiebung für eine Kaskade an Änderungen kommt. Aber diesen Zustand wünsche ich keinem, weil die Menschen diesen Prozess nicht mehr überblicken. Zurück. Fertigung löst vor allem deswegen ein kompliziertes Problem, weil systematisch versucht wird, jede Varianz aus dem Prozess zu bekommen. Beispiel Qualität. Es wird viel Aufwand reingesteckt, alle Teile zeichnungsgerecht zu erstellen. Jedes Teil genau wie die Zeichnung, jedes Teil genau wie das andere. Ein stabiler Prozess. Das macht Sinn. Einerseits wissen Sie dann, dass die Teile alle austauschbar sind und können entsprechend planen. Also jedes Teil kann austauschbar verwendet werden, also muss nicht zu jedem Teil verfolgt werden, in welches Produkt es gehört. Sondern die Teile werden einfach als Gruppe über eine Teilenummer verwaltet. Das spart Kosten und so führt bessere Qualität, die auch erstmal erzeugt werden muss, und das kann auch kosten, an anderer Stelle wieder zu geringeren Kosten. Damit lohnt sich gute Qualität. Das ist ein Zusammenhang, über den wir heute nicht mehr lange nachdenken. Natürlich sind die Teile austauschbar, natürlich sind die Teile so wie auf der Zeichnung. Das haben wir so eingerichtet und das macht die Effizienz der heutigen Produktion aus. Der Kunde ist der Käufer. Der will genau, was ihm versprochen wurde und daher ist Austauschbarkeit wichtig. Die Anleitung ist genau abzuarbeiten, damit der Kunde genau bekommt, was ihm versprochen worden ist. Der Fluss durch die Fertigung mit wenig Puffer sorgt für kurze Durchlaufzeiten und die Verschwendung wird gnadenlos gejagt. Soweit die Anwendung der Lean-Prinzipien in einem komplizierten Problemumfeld. Lustigerweise gibt es hier auch komplexe Anteile. Also zum Beispiel der Prozess, mit dem die Probleme gelöst werden. Also nicht der Fertigungsprozess selber, sondern der Metaprozess, der auf den Fertigungsprozess wirkt und ihn verändert. Hier haben sich Methoden wie Coaching-Cutter herausgebildet, die dem Prozess in der Entwicklung ähnlicher sind als den Prozess der Fertigung selber. Toyota benutzt die Cutter seit Jahrzehnten. Es ist jetzt also auch kein fürchterlich neues Wissen und dennoch ist in Deutschland die coaching eher seit der Jahrtausendwende ein verbreitetes Thema. Die Anleitung zu, wie das Produkt gebaut wird, das Rezept sozusagen, das kommt aus der Entwicklung. Und hier ist ein anderes Problem oder eine andere Problemcharakteristik zu lösen. Es gibt eine ursache wirkungsbeziehung Es gibt im Nachhinein durchaus Verknüpfungen, die sichtbar werden, die aber im Vorhinein nicht gut am grünen Tisch analysiert werden können. Viele Entwicklungen verzögern sich wegen unvorhergesehener Probleme. Das sieht im Rahmen von klassischem Projektmanagement immer nach Fehler aus, nur dürfen wir hier einfach anerkennen, dass das in der Natur der Sache liegt. Wer Neuland betritt, bewegt sich auf Gebiet, auf dem nicht jeder Schritt vorhergesagt werden kann. Das ist normal, kommt aber im klassischen Projektmanagement nur als Abweichung vor. Oder als Puffer. Das Thema mit dem Puffer aber ist, dass wenn er gebraucht wird, er meist zu klein ist und wenn er nicht gebraucht wird, die Dringlichkeit aus der Produktentwicklung nimmt, und die Folgen dazu haben wir unter Cost of Delay mal ausführlich auseinandergenommen. Ein Projekt ohne Not zu verzögern, ist mit das Schlimmste, was Sie einem Produktentwicklungsprojekt antun können. Und dennoch tun wir es immer wieder. Wir haben in der Produktentwicklung ein komplexes Problem. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen existieren zwar, werden aber meist nicht durchschaut. Ja, klar, ich verstehe schon. Sie geben sich Mühe und machen ein Lastenheft. Ich frage Sie aber, ob jeder Konstrukteur weiß, nach welchen Kriterien er entscheiden soll. Ob er noch Zeit auf die Optimierung eines Bauteils verwendet oder Schluss macht und sich das nächste Teil vornimmt. Was sind Ihre Regeln? Wie wird das beurteilt? Was sind die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit Ihres Projektes? Auf die Wirtschaftlichkeit des Produktes für Sie und auf die Wirtschaftlichkeit des Produktes für Ihre Kunden? Ich habe es noch nicht erlebt, dass diese Zusammenhänge wirklich auch denen präsent sind, die die Entscheidung fällen. Viele von denen sind auch nicht denen klar, die das Projekt aufplanen und festzurren. Da sage ich weiterhin, es ist ein komplexes Problem ein Produkt zu entwickeln. Wir erinnern uns, Probe, Sense, Respond. Die Problemlösungsstrategie für komplexe Produkte ist vom Versuch geprägt. Der Versuch bringt die Erkenntnis, die dann skaliert werden kann. Aber was ist denn ein Versuch? Das ist die manifestierte Unsicherheit, die daraus resultiert, dass wir auf einen Versuch, dessen Ergebnis klar ist, auch verzichten können. Erst wenn das Ergebnis nicht klar ist und Überraschungen bereithält, hat der Versuch überhaupt einen Wert. Die höchste Wertschöpfung aus dem Erkenntnisgewinn besteht übrigens, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit der Ergebnisse mit je 50% die Waage halten. Im Punkt maximaler Unsicherheit also. Was Sie daraus lernen, ist, dass in der Entwicklung Unsicherheit nicht nur unvermeidlich, sondern auch wertstiftend ist. Mithin also unabdingbar. Und wenn wir unter diesem Aspekt die verwendeten Tools anschauen, die alle probieren, die Unsicherheit zu eliminieren, dann entbehrt das nicht einer unfreiwilligen Komik. <lacht> Für die Produktentwicklung im Maschinenbau heißt das, dass wir über den Tellerrand von Projektmanagement und Lean in der Fertigung schauen dürfen. Fündig, ich habe das schon gesagt, werden wir bei den agilen Methoden der Softwareentwicklung, die der Produktentwicklung im Maschinenbau ähnlicher sind als die Fertigung im Maschinenbau. Deswegen ist es so wichtig, bei Lean-Implementierungen nicht nur aus der Fertigung zu kopieren, sondern von der Softwareentwicklung zu lernen. Beide eint, die Eigenschaft, ein komplexes Problem zu lösen. Mit Unsicherheit und Schleifen. Die Prinzipien von Lean lassen sich hier gut abbilden. Letztlich wird hier für mehrere verschiedene Kunden entwickelt. Es wird primär für den Kunden entwickelt, der die Maschinen nutzen soll und damit sein eigenes Geschäft betreiben will. Zweiter wichtiger Kunde ist das eigene Unternehmen, dessen wirtschaftliche Zukunft an der Entwicklung konkurrenzfähiger Produkte hängt. Hier besteht kein echter Zielkonflikt, weil die eigene Wirtschaftlichkeit dann am besten gegeben ist, wenn auch für den Kunden das entwickelte Produkt erste Wahl ist. Dritter Abnehmer ist die eigene Fertigung, die das Rezept umsetzen muss. Und auch dieser Abnehmer hat Ziele, die zur eigenen Wirtschaftlichkeit und der der Kunden passt. Also auch hier kein Zielkonflikt. Es lohnt sich dennoch, die verschiedenen Abnehmer explizit zu benennen, damit deren Interessen explizit mit aufgeplant werden können. Dazu kommt der Fluss. Fluss, wovon eigentlich? Was stellt denn hier den Wertstrom dar? In den Episoden zur Priorisierung habe ich COD3 vorgestellt. Priorisierung nach Cost of Delay, Divided by Duration. Es wird hier optimiert, die Wertschöpfung eines Produktes ausgedrückt als Gewinn, der ausbleiben würde, wenn das Projekt nicht gemacht würde, durch die Dauer, die die Entwicklung mit dem Projekt belegt ist, mithin nichts anderes entwickelt werden kann. Es geht also um Steigerung des zukünftigen Unternehmensgewinns verglichen zum internen Ressourcenverbrauch. Das Projekt, das den Gewinn am meisten pro Konstrukteursstunde steigert, ist die beste Wette für das Unternehmen und daher vorzuziehen. Der Wertstrom, der durch die Entwicklung fließt, ist also zukünftiger Unternehmensgewinn. Ich muss keinem erklären, warum dieser kontinuierliche Fluss optimiert werden muss und nicht ins Stocken geraten sollte. Fluss also. Und letztlich ist es wichtig, die Ressourcen nicht mit unnötigen Dingen zu verschwenden. Es geht darum, keine Arbeit für die Katz zu machen. Davon ist zu unterscheiden, dass die notwendigen Versuche auch mal schief gehen. Viel sogar, wenn die Experimente so ausgelegt werden, dass die Wissensgenerierung maximiert wird. Nur ist das dann keine Verschwendung, sondern Wertschöpfung. Verschwendung sind Tätigkeit, die keiner braucht und die keinen Erkenntnisgewinn bringen. Die Produktentwicklung beeinflusst also auf das engste die Unternehmenswirtschaftlichkeit. Was uns zu der Frage bringt, wie dies mit Product-Market-Fit zusammenhängt und was die Parallelen zu Lean Startups sind. Je schneller die Produktentwicklung Iterationen des Produktes herausbringen kann, desto schneller kann auch wieder beim Kunden Feedback eingeholt werden. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen wird wieder weiterentwickelt. Bis eine gute Passung aus Produkt- und Markt- erreicht es. Man merkt, dass Lean Startup mit der klassischen IT-Startup im Hinterkopf formuliert worden ist. Aber genau wie die agile Softwareentwicklung die Produktentwicklung im Maschinenbau beeinflusst, ist auch Lean Startup im Investitionsgüterbereich hochwertvoll. Der erste Aspekt ist der Drang, früh genug gutes Kundenfeedback einzuholen. Das sind zwei Dinge. Erstens früh. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln eine neue Maschine und erfüllen das lange Lastenheft. Dennoch findet das Produkt nicht genug Abnehmer. Das Produkt hat zwar die geforderten Eigenschaften des Produktmanagements, aber die Kunden fasziniert das nicht. Hier hat kein externes Feedback eingegriffen. Ist das vermeidbar? Nun, warum denn nicht? Investitionsgüter werden fast nie aus dem Regal verkauft. Der Kunde kann fast nie seine Maschine anfassen, bevor er sie kauft, weil sie für ihn erst gefertigt und konfiguriert wird, mithin also zum Vertragsabschluss nicht existiert. Nur wie kann sie denn verkauft werden? Na ganz einfach, nach Prospekt, mit Versprechungen und mit Referenzen. Jetzt ist ein Prospekt schneller aus dem Lastenheft abgeleitet als das Produkt entwickelt und keiner hindert sie daran, als ersten Schritt im Projekt erstmal einen Prospekt zu erstellen und zu versuchen, das Produkt darüber zu verkaufen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Neben der Geschwindigkeit des Feedbacks spielt natürlich die Qualität eine erhebliche Rolle. Und auch da hat Lean Startup ein paar gute Tipps parat. Es ist so, dass Menschen zueinander freundlich sind und Sie daher nur Gefälligkeitsantworten auf die unverbindliche Frage bekommen, ob ein Kunde ein Produkt kaufen würde. Es muss schon um echtes Geld gehen, damit der Kunde seine üblichen Prozesse anschmeißt und eine echte Analyse der Wertigkeit eines Produktes macht. Also nur wenn Sie den Prospekt und das zukünftige Produkt echt verkaufen, gegen Geld, bekommen Sie auch ein Feedback aus dem Markt, mit dem Sie dann weiterarbeiten können. Lean Startup ist ein Konzept und Buch von Eric Ries. Ich fand es enorm bereichernd, weil es tatsächlich den Anspruch erfüllt, Lean für die Entwicklung einer Firma anzuwenden und bleibt damit den Prinzipien träumen. Die dabei gefundenen Werkzeuge sind anders als die auf anderen Ebenen und daher auch spannend anzuschauen. Ein wichtiger Aspekt im Buch ist der sogenannte Pivot, die Veränderung des Geschäftsmodells, die sich ergibt aus den Ergebnissen der Versuche, die gefahren werden. Dieser Pivot ist deshalb so wichtig, weil die wenigsten Startups mit der Idee durchstarten, mit der sie gestartet sind. Unter Venture-Kapitalisten wird auch immer mehr das Team bewertet als die Geschäftsidee, weil schon davon ausgegangen wird, dass die Geschäftsidee den Kontakt mit der Realität nicht überlebt, sondern weiterentwickelt wird. Der Link zu Buch ist in den Show Notes. Wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, möchte ich hier eine klare Leseempfehlung aussprechen, da die Konzepte klar und kompakt rübergebracht werden. Und ich glaube, dass eine volatilere Welt auch schnellere Wechsel des Geschäftsmodells mit sich bringen. Lean Startup bereitet Sie darauf vor. Die Lean-Prinzipien finden sich hier wieder im Fokus auf die Unternehmenseigener als die Kunden der Strategie, dem Strom von Experimenten und Validierung, die die Strategie im Fluss halten, und als Wertstrom die Erzeugung von Vertrauen in das Geschäftsmodell. Lean Startup ist dann auch das Modell, mit dem ein Serial-Entrepreneur seine Unternehmen aufbauen kann. Hier handelt es sich nicht hier handelt es sich nicht so sehr um eine eigene Ebene, sondern eher um ein Skalieren durch Parallelisieren. Mithin ist ein Unternehmen nicht viel anders als mehrere Unternehmen mit kleinem Vorbehalt. Während ein Einzelunternehmer sein Unternehmen voranbringen will, kann mehrfach Mehrfachunternehmer oder Investor abwägen, wo sein Geld am besten untergebracht ist. Sie darf also eine Wahl oder Priorisierung treffen. Die Einteilung in Problemcharakteristiken nach Sinifern erklärt gut die verschiedenen Erscheinungsformen der Lean-Prinzipien auf den unterschiedlichen Ebenen. Lean ist nicht nur für die Fertigung. Das war Ihnen als Hörer schon klar, nur hoffe ich mit dieser Übersicht noch einmal deutlicher gemacht zu haben, dass Lean auf allen Ebenen der Betrachtung zu Hause ist. Die Werkzeuge, die sich aus den allgemeinen Prinzipien von Lean und den spezifischen Themen der verschiedenen Ebenen ergeben, sind nur in diesem Kontext zu verstehen. Es ging in Lean nie darum, eine fertige Toolbox blind anzuwenden. Vielmehr geht es darum, die Prinzipien mit Leben zu erfüllen